damit Hallo meine Pokefreunde, Poke und willkommen zu einer neuen Folge Mythms Deluxe. Heute werden wir die restlichen Bonus-Level äh, hier in diesem beiden Level machen und in den vieren. Ja, Und fürs Erste brauchen wir den Jumper. Also ich werde oft hatten wie ich schon letzte Folge gesehen habe. Einfach weil es sonst zu blöd ist und ja. Letzte Folge war vielleicht ein bisschen zu kurz. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich werde mal schauen, ob, also die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger, zumindest versuche ich Okay. Okay. Denn ich nehme alles nacheinander auf, damit ich später nicht mehr machen muss, sondern nur noch bearbeiten. wahrscheinlich bearbeite ich alles danach. Keine Ahnung. Mal schauen. So. Auf jeden Fall ist das schon nah am Ende, sage ich mal. Okay, warten. Das ist schon lange her. Ich kann mich an diesen an diesen Part hier gar nicht erinnern. Also ich meine an diesen, mit Part war ich in diesem Ort. Ich wissen will, so. Und äh, ja, nach dem Checkpoint, also kurz vom Ziel, also nicht kurz vom Ziel, aber nah am Ziel. So ist es ja. Töten, warten, bis der da weggeht, der schleim, Schleimi.. Der Schleimi Bob. Da will ich jetzt ein Hit äh, zu, äh, zu sterben Es ist einfach ganz dreist sage ich mal also man kann es im Hintergrund sehen aber wenn man es im Hintergrund sieht dann ist man schon zu weit Weil man kann ja nicht mehr zurück von vorn nach hinten oder ich glaube nicht das ist es schon ein bisschen dreist finde ich also es ist meine Meinung finde ich halt schon Jumpen. So komm her Plattform ich kann ich von ja nicht reden Oh, okay. Und jetzt ist es hier. Irgendwo hinten, glaube ich. ich glaub, hinten. So, also ich gebe natürlich mein Bestes, hier zu überleben. In diesem einfachen Level. Okay, warte. Ich glaube, man muss hier hoch. Genau. Man muss... Niemand kommt drauf. Du bist hier. Und wenn du davor gehst, hast du keine Chance mehr. Aber man sieht es im Hintergrund hier. Es ist einfach hier. Das Fauland. Reingehen. Au. Und natürlich ist es schwer, weil man den Hochjumper hat. Alle Level, alle, ähm, Orte, Bonus -Level -Orte äh, die man nur mit Hochjumper erreichen kann, sind schwer. Nein, du triffst mich nicht. Hab, wie nice ich den ausgewischt habe. Nice. Komm her, komm nicht Können wir es schaffen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall mein Bestes und oh mein Gott, was ist das für eine Passage? Was ist das für eine Passage? Man verarscht mich noch nicht Nein, nein! Hier okay, rüber, rüber. Yes! muss ja nicht mal alle killen. Und da ist Checky. Checky, Checky. Komm, du kannst mich killen. Ja, ich möchte mich tryen. So, du denkst, ich wäre da, aber bin ich nicht. Ich muss sagen, ich habe wirklich gar keins von diesen Leveln habe ich mir angeschaut, wie die äh, aussehen, weil ich mir das alles blind mache. Ohohoho, okay, das ist Ziel. Yay! Yay! So gut. Als nächstes brauchen wir den Shooter. Genau. Und es ist ach, okay, ich weiß, es ist genau beim Checkpoint. Das ist, das ist hier hinterm Checkpoint so. Also es ist halt beim Checkpoint. Sagen wir so. Ja, das Level. Ja, komm, Jump. da schon. Damals hatte ich ja glaube ich, Probleme bei dem Level. Momentan, glaube ich, oh, hoffe ich, nicht. Komm, also mit diesem Schuh, da kann man auch weiter schießen. Deshalb bist du auch so jetzt gestorben. Das ist besser für dieses Level. Komm, man sollte auch das typ für das Level benutzen, oder? Kling, Kling. Okay, okay. Kein Hit. Kein Hit, denn ich bin Profi. Ja, wenn er genau dann schießt, ne, hab ich auch.. Oh, ich hatte gerade voll Angst, dass er mich tötet. So, warte, warte, ich möchte nur mit einem. Mann. Oh, Mann. So, also nachdem ich das hier ge äh, geholt habe, das Level. Geschafft habe, werde ich nochmal nachschauen, wo die in den anderen in der anderen Welt sind. Also in der 3, ja. Ich wusste gar nicht, dass das so Welten sind. Ich habe einfach gespielt. Punkt. Ich wusste das ehrlich nicht. Das ist, das ist LOL. LOL heißt das. Das ist richtig schlau Ich weiß, dass du das, so das machst, deshalb. Bam. Das wusste ich jetzt auch, aber ich habe zu so spät geschickt, weil ich doof bin. Ich habe auch nie gemerkt, dass immer wenn die so, wenn die Steinblöcke boom machen, dann bewegt sich ähm, Max. Also so heißt er glaube ich, der unser Charakter. So also komisch, macht so, als wenn man gebrochen wird. Das ist eine dieses eine wie nennt man das hier ist der checkpoint hier ist ein gegner und da ist es Psk g land <lacht> um, weiß nicht ob also ich finde den das upgrade hiervon irgendwie unnötig weil es macht einfach nur höhere range also größere reichweite und ich weiß nicht ob es wert ist ehrlich gesagt <lacht> New checky Checky the Ach das ist Eis Ja, ja genau Ich dachte gerade ich hätte zwei Hits bekommen Also zweimal getroffen werden Aber nee, zum Glück nicht Ich kann nicht treffen Am besten jetzt Nicht töten egal Aber habe ja, ich hab noch ein Herz LOL Wusste ich nicht Habe ich nicht gesehen Habe ich jetzt gesehen Vielleicht zu spät Ich weiß es nicht Egal, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur geschaffen. Bewusst. Wir hatten Checkpoint schon, ne? Okay, das ist schwer. Ach, ich hab ihn gekillt. Nein, nein, nein, nein. Oh, nein, da war das Ziel. Nein, nein, nein. What the flip. Da war das Ziel. Ja, jetzt, jetzt will ich einfach nur durchwaschen. Das merkt man glaube ich, oder? Ich werde jetzt nicht durchwaschen. Ich es einfach nur wieder dahin sofort gehen, wo ich war. Ja, das war klar. Das war klar. Jetzt bin ich zu so unkonzentriert, weil ich dachte, ich hätte es Level jetzt geschafft, weil ich so, so einen Skill habe, ne? Habe ich ja auch voll. Okay, habe ich irgendwie schon, aber meistens benutze ich ihn halt nicht aus irgendeinem Grund. Weil ich einfach. Klar, einfach mal Baum, okay? Einfach einfach mal Baum, okay? Ich merke euch das, der Baum. Okay, ich höre ja schon auf, zu sagen. Oh Mann, oh! oh. Ich will doch nur... Schaffen! Vielleicht wird es auch nichts mit den anderen. Nein, ich bin einfach nur gerade zu schlecht, ich weiß ich nicht wieso. Ich nicht, wieso. Ich nicht, wieso. Ich nicht. Boah, Rain, endlich mal ausgewichen von diesem Kacken. Stirp, stirb, stirb, Ich will das gerne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 und ich würde sagen, diese Welt machen, also diese vierte Welt hier, machen wir dann in der zwölften Folge. Ne, wir haben die zwölften Folge. In der 13. Folge, keine Ahnung. Zusammen mit hier ein paar Level, aber nicht alle von hier, weil ja, du wirst schon. Und dann in der Folge werden wir dann etwas anlocken. Ja, ich werde mir eben schauen, wie ich diese beiden hier und danach werde ich schauen, wie ich die da oben. Bis gleich. Okay, also ich habe nachgeschaut, für beide braucht man den Jetpack. Das eine hier in diesem Level ist einfach zu finden. Okay, das ist schon. Es ist versteckt. Aber möglich. Aber beim zweiten Level, das ist. Das ist krank. Es ist noch kranker als das von vorhin. Also das von letzter Folge meine ich. Sorry. Ich, ich, ich nehme das alles in einem auf, bis Sie wissen. Es ist einfach kranker. Wenn es das wohl überhaupt gibt, ist mir egal. Und ich bin dumm. Das wissen wir alle egal. Es ist einfach. Ich hatte doch dieses, vorhin, oder egal, ihr wisst, dass ich da dieses eine Level gefunden hat, was richtig versteckt war. Das war einfach, wo ich da hochspringen musste. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Entschuldige mich dafür. Aber auf jeden Fall ist das, ist das hier im nächsten Level noch kranker. Also das ist, wenn man das rausfindet, dann ist man echt, echt, keine Ahnung. Hier einfach nach links gehen und so weit fliegen wie möglich. So wie jetzt und dann ist man da. Einfach, einfach, nicht schwierig, nicht schwierig. Das ist, das ist noch okay. Ich meine, man sieht ja, dass man nach links gehen kann. Dann sieht man aber, oh, über ein Lava, okay, ich sollte umkehren. Aber wenn man das hier schon hat, als ich gerade habe, mit dem Jetpack dann sollte man vielleicht rüberfliegen. Zumindest weiß ich nicht, ob man auf die Idee kommt. Weil ich schaue ja alles nach. Kein Bock, alles jetzt wieder neu zu sagen. Egal. So, zack. Ach und äh, noch ein kleines Update an ah, mein Mikrofon, ich werde da wahrscheinlich noch ähm, Scheiße, als ob zwei miteinander Beschwerde anlegen, also vielleicht Anzeige oder so, weil es so langsam habe ich das Gefühl, dass es betrug. ist. Also nicht, dass es dass das Mikrofon, äh, dass die äh, Le Leute da betrug sind, aber dieses eine, dieses Bestellen da, was ich das, heißt, ich das bestellt habe, aber die wollen es mir nicht geben, aus dem Grund, den ich nicht weiß. Keine Ahnung, vielleicht haben die keinen Bock oder haben keinen bock zu bezahlen also das schippen da also, und ja wollen nur geld wahrscheinlich oder mit sogar mehr geld dafür wahrscheinlich sind das irgendwie so leute, die leute die den preis dafür zu niedrig finden kann so. ich, ich weiß es nicht okay ich werde es noch rausfinden ist das mikro kommt noch dieses jahr also 2017 das jahr haben wir anfang 2017 das ist ja klar aber ich verspreche euch, es kommt dieses Jahr noch ein neues Mikrofon. Sprecher pur. Keine Ahnung wann, weil ich habe momentan nicht viel Geld. Vor allem, weil ich nur Leute was schulde, weil ich ja noch andere Sachen Mann, kacke. Sachen machen will. ist mich ein bisschen verwirrt mit meiner Woche. Egal. Also auf gar keinen Fall treffen lassen von diesen Feuerbällen. Das wäre Kacke alles ist kacke Nein. So, wenn der weg geht jetzt ist die sind die anders geladen ganz toll so müssen die gerade jetzt anders wozu kann ich hier hin okay. gut das selbst ist natürlich einfacher mit dem vollen jetpack jetzt müsste ich ganz am rande gehen wieder mal ja, das die Jet, jetpack ist einfach mein lieblings -Item. Das ist einfach das Geilste, meiner Meinung nach. Dieses äh, Schuhteil, womit man äh, Wände durchbrechen kann, das finde ich einfach nur unnötig. Das ist einfach nur für die Sequences und alles. Und das Hochspringen, das ist cool. Das ist cool. Ja, dann lassen wir es so. Lassen wir es auch cool. Ich jetzt sterbe. Nein, nein, nein. Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Geschafft. Okay Leute, jetzt passt auf. Hier, es ist einfach nur gestört. Es ist am Ende. Ganz am Ende, glaube ich. Es ist einfach gestört. Als ob die Entwickler geraucht haben. Genauso wie sie in dem letzten Level von dem Spiel. Als ob die geraucht haben. So fühle fühl ich mich dabei. Das Geil ist, im letzten Level erwarten die auch noch kein äh, sing pack zu benutzen. Und das, das, wird, das wird Spaß. Das wird, das wird Spaß. Nein, wir sind hier wieder. Spaß für euch, mich mir zuzusehen, wie ich leide. Denkt, oder? Mögt ihr es, wenn YouTuber leiden, oder seid ihr eher so, alter, also, mach jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach das ist nicht möglich. Oder ich weiß es nicht. Mögt ihr das Leute es YouTuber leiden? Oder mögt ihr es nicht? Schreibt es in die Kommis. Ich weiß nicht ob man es jetzt irgendwo sehen kann, das Bonus-Level. Wenn ja, dann kann man es noch nicht erreichen. Ist, man kann es jetzt am Ende erreichen. Okay. Okay. Okay. Boy, ich brauche nicht killen. Da oh, da oh, da ist es, da ist es, da rechts. Ihr seht es, ihr seht es, ich weiß es nicht es. Ihr seid nicht kühl. Hoffentlich. Oh Gott. Was ist denn Was ist mit dem Blut? So auf jeden Fall. Hatte ich einen Checkpoint? Ich weiß es gerade noch nicht. Ja, hatte ich, aber er war weit, zu weit weg. So. Eben killen hier alles. So, zack zack zack, zack keine Ahnung was mit meinem ich, ich habe das einfach hab einfach ein zack, zack so und es ist irgendwo hier oben also ganz oben wenn man zum Ziel geht muss man einfach also man weiß ja was das da ist aber man weiß nicht wie man hinkommt hinkommt. und jetzt zeige ich euch wie und da oben, da können wir noch nicht hin. Das, das ist. Das ist das anderes, okay? Da, da kommen wir dann nach Auf jeden Fall muss man hier. Man würde ja normalerweise hier durchgehen. Nein, man muss ganz weit nach da springen. Wie kommt man da drauf? Ich weiß nicht, was von beiden kranker ist. Ob es das überhaupt geht, ist mir jetzt egal. Es ist einfach.. Ich werde nicht drauf gekommen in, Von mir selbst wäre ich da nie drauf gekommen. Ehrlich. Vielleicht, wenn ich 10.000 Mal probiert hätte, ausprobiert hätte, wie man rangeht, dann vielleicht schon. Uh, so, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Boah, wow, ich wasche voll durch. Was ist mit mir los? Ich, nein. Ich drück einfach nur rechts. Okay, jetzt muss ich aufhören, weil. Alter, ich habe mich noch nicht treffen lassen. Also von den Teilen, glaube ich. Wenn dann nur von den Feuerteilen. Also, ihr wisst was ich? Das ist Ziel! Yes. Lol. das sah jetzt richtig einfach aus ich weiß aber es war nicht einfach okay wir machen noch hier oben das eben ich mache mir keinen katz und schauen wie lol einfach die ganzen level in dieser welt äh, die Bundeslevel da braucht man einfach nur das jetpack mehr nicht das ist einfach so simpel das ist, das ist komisch aber okay habe ich nichts ne fehlen auf jeden fall so das ist eigentlich ich glaube so am checkpoint oder so bin mir nicht sicher. Ich habe, also es ist schon Es ist wirklich. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ihr könnt selbst benennen, wie es wollt. Da oben ist es ja. Und es ist so einfach, dass es wieder schwer ist. So würde ich jetzt nennen. Okay? So würde ich es nennen, wenn man da hinkommt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die sterben jetzt. Nicht jetzt sterben, ja. Ich weiß nicht, ob ich Checkpoint hatte. Was der Augen schon das Ziel? Und das Level ist ja voll kurz. Cool. Und ich bin einfach nur pur. und Und man muss einfach abspringen. Hier hin. Und natürlich richtig treffen. Nicht so wie ich. Und auch nicht so sterben. So wie ich. <lacht> ich glaube es ist das... Ja komm, kannst du dich umbringen. Ich glaube es ist das äh, letzte, was wir heute machen noch. Noch machen. Mein Deutsch und ist echt very, very good. Nein, ich hab's... Mann, was ist mit mir Ja, in der nächsten Folge werden wir dann Welt 4 alles durchmachen und das letzte Level äh, äh, hier in dieser Welt. Das ist jetzt das voll letzte Level und dann machen wir in der nächsten Folge noch das letzte Level... Nein! Was ist mit mir los, Alter? Was ist mit mir los? Alter, ganz hoch. Wie rüberspringen? also ihr habt gesehen wie das geht das ist einfach so einfach dass es wieder schwer ist oder so schwer dass es wieder einfach ist wie man es will also wenn man es weiß ist es einfach aber wenn man es nicht weiß wie man da hinkommt weil man denkt ja vielleicht keine ahnung was man was ich da denken würde ich würde mir sagen hä? wie wird du da hinkommen dann würde man irgendwann ausprobieren hier also es ist nicht alles, das ist eines der einfacheren sag ich mal das ist nicht so so schwierig ist das level selbst also die level selbst sind irgendwie so Du musst halt, äh, die sind halt nicht so schwer, ja? Ich bin halt abgeherdet von der Deluxe-Welt. Von daher, ne? Kann ich halt nicht genau sagen. Oh, irgendwie... Ey, man kann hier richtig, nicht richtig spielen, weil es so... Boom, boom, boom machen. Dann, das, das nervt mich. So. Zack. Geht weg. Macht mir die Tür. Wie? Wie genau denn? Und dann geh weg. Genau. Hä, wie willst du da durchkommen? Wie willst du da durchkommen? Okay. Was? Was? Sorry, aber ich das checke ich nicht. Boah, mir wird schwindelig, ich schwöre, das, das nervt vor dieses. Prum, prum, prum. Kannst du es irgendwie ausschalten? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott halt weiter also, so. Boah, ich schwöre mir wird schwindelig wenn ich das habe die ganze zeit ich will das ist nicht gesund für meine augen oder für mich selbst außerdem und dann laut an Bord, alles wackelt das genoss ist irgendwas einstürzen im spiel oder so ich kann das nicht haben das ist echt nichts für mich bam, bam, bam. weg und dann bewegt er sich ich glaube man braucht hier den hochjumper und das was ich da habe ist falsch. Ich bin zwar nicht 100% sicher, aber ich glaube. Ach, ich muss hier lang, hier lang. Deshalb sind die auch so... Okay, ja. Ich glaube, man kann es auch erreichen mit dem Hochschumper. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Aber es sei jetzt so, sonst könnte man da auch mit Hochschumpern. Also in das Level hier, wo wir gerade sind rein. Ja, ich habe ich extra umgebracht. Weil... Okay, eigentlich nicht, aber... Egal, ich hab's in unserem Raum. Cool. Ja, ja, heute ist ganz komisch. Und geschafft. Easy! <lacht> Easy! Komm, wir machen das noch. Ach stimmt, das hier. Ganz direkt im Hintergrund seht ihr schon das CGA-Level, wo wir noch nicht hinkommen können. Normalerweise müsste man hier nach oben und das aufmachen. Aber das können wir momentan noch nicht. Das kommt erst wie gesagt wenn wir alles haben alle bonus level fertig also alle 40 golden diamonds whites oder wie heißen und hier einfach rüberfliegen mochte in, in die ganzen welt in der ganzen dritten welt einfach nur den das, das bessere jetpack wo was ist das ein, was ist das lava oder wasser und wenn wasser wieso sterbe ich im wasser wahrscheinlich ist es einfach nur lava aber die wollen es halt so das design dass es dazu passt zu der welt und level whatever es ist aber irgendwie nur Deko, die die Deko. Geh doch mal da hoch, ey, du Lappen. Und hoch. Das ist los? Ich kann nicht hoch. Jetzt. Ja. geht doch. Boom. Das kommt wir aber jetzt so einfach für das hier. Ich mache das jetzt nur, weil das weil die Folge ein bisschen länger sein soll. Einfach weil ich Bock, einfach weil ich will. Wir werden dann noch mal 1 bis paar also höchstens zwei parts ein paar wird knapp aber zwei werde ich denke ich mal noch machen bis dass ich schaffe und ja weil ich freue mich total auf das letzte level da brauche ich da muss ich das schaffen ohne ein einziges und also nur mit meinem besser meinem erreichweiten shooter und da war der checkpoint also muss ich diesen dummen sprung wieder machen ja ganz toll Super. Yeah ganz toll ganz toll nein ist es nicht. ist nicht es mich nicht nein nein ich kann aber weg so, deshalb kann ich ja okay. marke wenn ich fliegende augen töten kann das ist mein beruf ja das falls ich fragt was ist mein beruf ich töte auf fliegende augen okay also falls ihr einen fliegende augenmörder braucht ich bin immer zu schnell. Kill okay, Wie okay, komme ich da jetzt hin? Ihn killen. Was? Ich dachte gerade, der hätte mich gekillt, aber der kann mich gar nicht erreichen. Von so, der Lappen ist. So, Checky, kannst mich umbringen. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Falls mein Mikro wirklich scheiße ist, äh, dann entschuldige ich mich. Aber ich habe echt. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen. Chill in so eine Chill-Position sitzen. Aber jetzt bis ein bisschen mehr mein Mikro und geschafft. Hey, gar nicht so schwer. Okay, Leute, das war's für die Folge. Nächste Folge, wie gesagt, hörte Welt. Durchmachen mit dem Bonus-Leveln. Unten, hier, hier seht ihr schon 32 von 40 goldene Diamonds, wie die heißen. Ich glaube, das hier sind die goldene Diamonds, das sind die Giant Giants. Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß nicht. Okay. okay. okay. Haut rein Leute, wenn es euch gefallen hat, gibt eine positive Bewertung, Schaut mal nächsten Mal vorbei. Wahrscheinlich, ich ihr es, also nicht, ne, wie sollt ihr das schauen, wie es nicht. Egal. Haut rein Leute. Tschüss.